Guten Tag und hallo mal wieder zu noch nur Produktübersicht RMF Charger. Warum noch eine? Und zwar aus dem Grund, weil ich letztens die Kollegen völlig außer Acht gelassen habe. Ich habe zwar action for free seinen Spezial-RMF-Verrittkern so nebenbei mit erwähnt, aber er war nicht der Einzige gewesen, der sich in den letzten Jahren da wirklich ins Zeug gelegt hat. So, und die ähm, Retourkutsche dafür habe ich am 17.07. bekommen. Da wurde ich nämlich sozusagen ähm, befreit, <lacht> höchstwahrscheinlich von meinem Führerschein. Ähm, wer genaueres wissen will, der kann sich mal in der Presse umgucken. Ich will da jetzt keine weiteren Details abgeben, aber die Erlöse von den RMF Chargern, die ich hier raus jetzt mache, viel ist es ja nicht, die werden demnächst erstmal an den Vatermandatatsstaat gehen, so wie es aussieht. Naja, okay, deshalb jetzt wird den Kollegen jetzt richtig Energie gegeben, weil die müssen das wahrscheinlich nicht machen. Mal gucken, ob es was bringt. So, als erstes hätten wir da... Die REMF Charger Platine, die der Johannes entwickelt hat, alias VEB Sachsen. Ich habe die jetzt ähm, nur mal so ein bisschen bestückt. Man ähm, kann so 1 Ampere-Dioden, kriegt man drauf. Die 3 Ampere-Dioden bekommt man hier leider nicht drauf. Ich weiß nicht, ob er da mittlerweile schon eine weitere Version hat. Das wäre schön, wenn man hier mindestens 3 Ampere-Dioden noch, ähm, wenn man hier drei Ampere-Dioden reinkriegen würde. Weil die Transistoren, die habe ich zum Beispiel in... Tipp 41, die schaffen ja schon zu so 6 Ampere und äh, so mit 3 Ampere Dauerbetrieb kann man dann so eine Platine durchaus ganz gut betreiben. Hier an die Stelle käme dann noch das Potentiometer und hier an die Stelle kommt dann unser Ferrit. Ja, hier noch ein extra Vorwiderstand, äh, eurer Wahl und dann haben wir oben einen Ausgang und hier einen Eingang. Finde ich eine sehr schöne Platine, da hat Johannes auch schön drauf geachtet, dass die Abstände von den Leiterbahnen weit auseinander sind ne? weil wir rechnen ja hier nicht mit der Nennspannung, sondern mit den Back-EMF Spannungen und die sind ja um ein Vielfaches höher als die Nennspannung, mit der wir da arbeiten und falls wir hier schon mit Nennspannung von 50-60 Volt irgendwie arbeiten, dann haben wir hier Back-EMF Pulse, wenn wir richtig schöne viele Windungen auf unserem Ferrit drauf haben die können dann auch mal schon so an die 1000 Volt rangehen ne? und da müssen wir schon ordentlich Abstand lassen bei den Platinen. Also das Ding hier hat mein volles Okay. Das könnt ihr vom Johannes bekommen. Link ist hier unten drunter. So, dann. Also die äh, Platinen, die sind schon, schon vor ein, zwei Jahren geliefert worden. Aber jetzt ist halt wirklich erst der Zeitpunkt, wenn wir sie in die Öffentlichkeit hauen. Das finde ich auch eine sehr schöne Platine hier. Vor allem hier ist der Original die Originalunterschrift vom renny Reinders drauf aus dem Jahr 2012, der praktisch die Schaltung uns allen geschenkt hat. Wer die hier entwickelt hat, weiß ich es nicht genau. Action4Free hat sie mir auf alle Fälle geschickt. Ist auch eine sehr schöne Schaltung, aber hier habe ich einige Sachen zu bemängeln, nachdem ich mir die im Detail mal angeschaut habe. So, und zwar sind die Leiterbahnen hier teilweise schon ziemlich nah aneinander. Die würde ich an einigen Stellen noch ein bisschen weiter auseinandersetzen dass unser unser ähm, Trigger oh, dass unser Triggeranschluss vom Transistor da gut geschützt wird, dass da keine ähm, Spannungen dann über die Oberfläche huschen. Und über den Output wurden hier Widerstände gelegt. Eigentlich nur für die Anzeige, für die Betriebsanzeige. Trotzdem würde ich hiervon eigentlich abraten, über den Output direkt irgendwelche Widerstände zu nehmen, weil die... Meines Erachtens sind Teil von dem Back-EMF schlucken. Ja. Also wie man da eine Zustandsanzeige noch reinbekommt, ich würde die Zustandsanzeige dann eher irgendwie über einen Triggerdraht mitmachen. Ja, praktisch dann ähm, eine parallele Wicklung vielleicht noch mit auf den äh, Re EMF, der dann praktisch extra nur eine, eine LED betreibt, dass man praktisch sieht, wann er Ampere zieht, das würde gehen. Und dann ist hier noch die sache dass man hier drei verschiedene dioden drauf macht also hier eine ganz große eine hauptdiode und dann hier zwei kleinere da würde ich sagen es wäre auch gut wenn man drei identische oder zumindest zwei identische dioden die die durchlassdiode und die back emf diode dass die identisch sind und zwar aus dem grunde wegen den zeiten ne, dass die wirklich genau die exakt selbe zeit haben wenn die zumachen. Ich weiß es nicht, aber in meiner Theorie ist es nicht ganz so optimal, wenn die eine Diode etwas früher zumacht und die andere etwas später. Dann kriegen wir wahrscheinlich die Schwingung nicht so hin, wie wir sie wollen. Deshalb, ich würde hier drauf plädieren, zwei identische Dioden mindestens, am besten drei identische Dioden zu nehmen, damit die, Zeiten, die exakten Zeiten von den Dioden eben auch eingehalten werden können. Dass die immer zur exakt selben Zeit schließen und auch öffnen können. Ansonsten finde ich es ein sehr, sehr schönes Design. Hier kann man auch größere Transistoren drauf machen. Also hier wäre es optimal, wenn die zwei Dioden hier oben noch so weit auseinander gemacht werden könnten, dass da große Dioden drauf kommen könnten. Und dann wäre das echt eine schöne Schaltung so bis 10 Ampere. No. Okay, die zwei Angebote haben wir. Dann Action for Free sein Spezial-REMF-Ferrit. Der geht nicht so schnell in die Sättigung wie andere. Und das Peachen ist nicht ganz so laut. Und nach den ganzen Tests hat er ihn und ich jetzt auch mit als den besten mit herausgefunden, den wir so finden konnten. So, und last but not least, das gehört auch noch irgendwie mit dazu, die altbekannte akku schaltung Die gibt es auch von verschiedenen Bastlern. habe ich hier unten auch mal ein paar Links, ne, um eure Akkus fit zu halten, während sie irgendwo rumstehen, eure Bleiakkus. akkus und die Basis davon ist ja der NPN Kippgenerator Generator und da hat auch Action 4 Free einen kleinen Bausatz für euch, der euch da mal in die kompletten Basics einweiht von dem Ding. So, okay, gut, ich hoffe mal damit habe ich wieder ein paar Karma-Punkte gesammelt. Mal schauen. Ich wünsche euch erstmal was und viel Spaß beim Basteln.